Ja, und wir wechseln das Thema und einem mittlerweile berühmten Satz. Novomatic zahlt alle. Sprach Heinz-Christian Strache auf Ibiza. Ein Satz, der heute den Untersuchungsausschuss beschäftigte. Zahlt der Glücksspielkonzern tatsächlich Parteien, Politiker und wenn... Wen? Sophie-Christine Hausberger und Martin Busch gehen nicht nur dieser Frage nach, sondern insbesondere, was ist eigentlich zwischen Justiz und Polizei los? Denn nach irritierenden Streitereien zwischen der Korruptionsstaatsanwaltschaft, die in einem heute bekannt gewordenen Dokument scharfe Kritik an der Soko Ibiza übt, dessen Chefermittler morgen im Untersuchungsausschuss geladen ist, stehen nunmehr die Ermittler selbst im Scheinwerferlicht. Mhm. Die Novomatic zahlt alle. Straches berühmter Satz aus dem Ibiza-Video ist der Grund für sein heutiges Erscheinen. Harald Neumann, bis Februar Chef des Glücksspielkonzerns Novomatik. Er dementiert heute, dass der Konzern Parteispenden getätigt hat, weder offen noch verdeckt. Jedoch gibt es Zahlungen an parteinahe Institute, wie etwa 200.000 Euro an das Institut für Sicherheitspolitik, gegründet von Markus Tschank, FPÖ. Wie Neumann heute aussagt, sponsert Novomatic auch ein ÖVP-nahes Institut, das Alois-Mock-Institut. Dessen Präsident ist Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident und Vorsitzender des derzeitigen Untersuchungsausschusses. Für das Mock-Institut ist er laut Homepage für die gute Vernetzung verantwortlich. Im Gegensatz zur Opposition sieht die ÖVP darin kein Problem. Um, ja, wir sehen... Das ist eine Entscheidung auch des Vorsitzenden. Er hat keine Befangenheit darin gesehen. Er hat, weiß sicherlich ganz genau, was konkret passiert ist und wenn er keine Befangenheit sieht, und es gibt bis jetzt auch keinen Anscheinsverdacht, dass es hier eine Befangenheit dazu geben könnte, dann ist das seine Entscheidung als Vorsitzender. Die bisherigen Ausschusstage sind geprägt von dem Match Polizei gegen Justiz mit irritierenden Einblicken. Innenminister Nehammer muss erklären, warum weder Almasadic noch die Korruptionsstaatsanwaltschaft vom Fund des kompletten Videos informiert worden sind. Die Justizministerin selbst hat diesen wichtigen Ermittlungserfolg aus den Medien erfahren und das auch erst mehrere Wochen nach der Sicherstellung. Ich bin davon ausgegangen, dadurch, dass die Staatsanwaltschaften hier im Justizressort angesiedelt sind, dass es hier natürlich auch eine Kommunikation zur Ministerin gibt. Es hat bei uns jedenfalls zu Irritationen gesorgt. Jetzt ähm, bin ich davon in Kenntnis gesetzt worden, sozusagen durch die Ereignisse der letzten Tage, dass dem nicht so war. Also es gab für mich aus, ich wurde in, unterrichtet von Seiten eben des Bundeskriminalamtes und ich bin davon ausgegangen, dass die Staatsanwaltschaft die Justizministerin davon unterrichtet. Auftrag entsprechend äh, muss natürlich die, die, das, die Kriminalpolizei äh, an die Auftraggeber berichten. Erst gestern hat die Soko Tape das ausgewertete Ibiza-Video den Staatsanwaltschaften übergeben. Ein Foul der Polizeifahnder an den Korruptionsermittlern? Vieles deutet darauf hin. Ist doch das Vertrauen zwischen Polizei und Justiz angeknackst? Das liegt nicht nur an der BVT-Affäre, sondern auch an der Zusammensetzung der soko -Tape. Viele Protokolle billigen das. Die Kluft kommt daher, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schon sehr früh Hinweise bekommen hat, dass einzelne Ermittler befangen sein könnten. Ein Ermittler hat für die ÖVP kandidiert bei der Gemeinderatswahl und er hat... Uh, obwohl er gegen Heinz-Christian Strache ermittelt, diesem einen Tag nach Auffliegen des Ibiza-Videos ein SMS geschickt mit den Worten, wann kommt ein Rücktritt vom Rücktritt, das Land braucht dich, liebe Grüße Nico. Und das ist doch recht ungewöhnlich, dass ein Polizist sozusagen ein Group-E-Mail oder ein Group-SMS an den Beschuldigten schickt. Und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat all diese Sachen vorgeworfen dem Ministerium und äh, hat, letztlich dazu, hat letztlich dazu geführt, dass dieser Beamte auch abgezogen wird von den Ermittlungen. Die ist misstraut der Exekutive massiv, das hat man schon gesehen in der BVD-Geschichte, wo sie eigentlich aufgrund von anonymen Anschuldigungen mit letztendlich sehr wenig Substrat sehr hart vorgegangen sind. Es hat zu einer Staatsaffäre geführt und einem Untersuchungsausschuss. Die WKSDA selbst hätte ja gerne eine eigene Polizei, also ich glaube, sie sieht dann auch nicht so recht, dass sie da mit der Exekutive arbeiten müssen. Ja, also die WKSDA möchte unabhängig sein, ohne Kontrollbehörden oben und wer ihnen zuarbeitet, möchten sie sich selbst aussuchen und in diesem Spielfeld bewegt sich das ein bisschen. Der pensionierte Richter Eduard Strauß war Verfahrensrichter beim BVT-Untersuchungsausschuss. Die Spannungen zwischen den Behörden waren auch dort Thema und hat die Aufklärung erschwert. Schon damals hat er sich weder mit Kritik am Innenministerium noch an den Korruptionsermittlern zurückgehalten. Es geht wirklich um den Abbau des Misstrauens und innerhalb der Behörden. Es ist Es überhaupt ganz schlecht. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum man, so, warum man so heikel drauf schaut, um Gottes Willen, nur dass der das nicht erfordert und dass der das nicht erfordert. Warum? Es müssen alle an einem Strang ziehen, gerade in der, in der Vollziehung und das, dafür habe ich gar kein Verständnis. Und wenn wir das aufzeigen konnten und wenn es jetzt wieder aufgezeigt wird, dann ist es Zeit, dass diese, diesem Misstrauen etwas entgegengesetzt wird. Unklar ist nach wie vor, ob das mehr als zwölfstündige Ibiza-Video im Untersuchungsausschuss gezeigt wird. Oder vielleicht nur Ausschnitte? Interessant wäre es jedenfalls für all die prominenten Auskunftspersonen, die in den nächsten Wochen geladen sind. Von Sebastian Kurz abwärts muss ein Gutteil der damaligen türkis-blauen Bundesregierung erscheinen. Der frühere Politiker Peter Pilz verfolgt den Ibiza-Ausschuss jetzt als Herausgeber eines Online-Mediums. Pilz hat an rund zehn Untersuchungsausschüssen teilgenommen. Auch nach dem Ausscheiden aus der Politik sieht er sich als Aufdecker. Auf frühere Privilegien muss er nun aber verzichten. Der Untersuchungsausschuss hat ein wunderbares Instrument, über das Abgeordnete normalerweise nicht verfügen und Journalisten ihr ganzes Leben nicht. Das ist die Wahrheitspflicht. Jeder, egal ob Kanzler oder kleiner Parteisekretär der in den Untersuchungsausschuss geht, muss sich ganz genau überlegen. Wenn ich lüge, kann ich erwischt werden. Wenn ich erwischt werde, kann ich verurteilt werden. Vor fünf Jahren sind parlamentarische Untersuchungsausschüsse zum Minderheitenrecht geworden. Sie können also auch gegen die Regierungsmehrheit durchgesetzt werden. Trotzdem kommt es immer wieder zu taktischen Spielchen zwischen Regierung und Opposition, zu Verzögerungen von Aktenlieferungen oder Streitigkeiten über die Frage, wer eigentlich geladen wird. Natürlich versuchen die Regierungsparteien zu verzögern, zu verwässern, Befragungen zu stören, falsche Fährten zu legen. Wenn es nach der ÖVP geht, Beschäftigt sich der ganze Untersuchungsausschuss mit Sporttaschen, mit Damenhandtaschen, mit russischen Agentinnen, mit allem, was in Ibiza war und mit nichts, was in, in Wien passiert ist und mit der armen ÖVP, die das Opfer von Stache und Gutenes geworden ist. 42 Tage haben die Abgeordneten Zeit, das eigentliche Thema des Ausschusses, nämlich die mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung, aufzuarbeiten. Die meisten der bisherigen U-Ausschüsse blieben nahezu folgenlos. Man muss sich immer die Frage stellen, was wäre, wenn es das nicht gäbe, wenn es diese Kontrollen nicht gäbe. Wie würde das Land dann ausschauen? Wie dreist würden Politikerinnen und Politiker verfahren, wenn sie nicht das Gefühl hätten, es kommt alles raus? Und das Zweite, was interessant ist, ist, dass wir in diesem U-Ausschuss ja auch die Möglichkeit haben, real die Akten zu hören, wirklich in den Bauch der Republik zu schauen. Das interessiert natürlich nicht die breiten Massen, aber es interessiert die, die wissen wollen, ob diese Regierung korrupt war oder nicht. Der Untersuchungsausschuss allein hält niemand davon ab, korrupt zu sein. Und darum auch meine Überlegung. Wir brauchen ein Gremium, das dem Politiker dann sozusagen nahe tritt sozusagen äh, und sagt, na Moment, also so geht das nicht. Was du da machst, äh, das ist ethisch, moralisch verwerflich und da müsste, muss es eine Konsequenz geben. So wünscht sich der ehemalige Verfahrensrichter einen Ethikrat, der nicht nur Verwarnungen ausspricht, sondern auch Geldstrafen verhängen kann.